So, wir haben hier die geöffnete Excel-Datei, in der wir eben die Bilanzänderungen üben werden. Links haben wir hier unsere Bilanz mit den entsprechenden Bilanzposten und den Werten. Die Bilanz haben wir hier in grün dargestellt. Und rechts haben wir die Tabelle mit den Geschäftsfällen, hier in dieser Spalte. Da stehen jetzt nur drei drin. Für den Unterricht werde ich mir noch ein paar ausdenken. Und ähm, eure Aufgabe ist es, im Unterricht dann die richtigen Bilanzposten zuzuordnen und hier den Betrag einzugeben. Schauen wir uns mal den ersten Geschäftsfall an. Kauf einer Maschine gegen Bankcheck 10.000 Euro. Und jetzt muss ich hier die Bilanzposten auswählen. Das sind zwei Stück. Wenn ich hier reinklicke, dann kann ich hier so ein Dropdown-Menü auswählen. So, Kauf einer Maschine. Da brauche ich natürlich Maschinen. Und ich brauche äh, das Bankguthaben, was eben gegen Bankcheck ist. So, und die, die Bilanzposten werden hier geprüft. Ja, da steht dann hier gut gemacht. Wenn ich das falsche Konto auswähle, dementsprechend bleibt es dann rot, ich kann allerdings auch die Reihenfolge ändern, also die ist völlig egal. Und erst Bankguthaben machen und dann Maschinen. So und dann ist natürlich eure Aufgabe noch den Betrag einzugeben, das sind 10.000 Euro, das steht ja links. Das ist nicht die große Kunst, man muss nur wissen, ob man Plus oder Minus eingibt. Bankguthaben haben wir hier in der Bilanz 40.000, jetzt kaufen wir Maschine für 10.000 Euro, das heißt ich muss hier minus 10.000 eingeben, das geben wir ohne Eurozeichen oder sonstige Formatierungen ein. Die Zelle ist vorformatiert, einmal auf Enter und dann haben wir hier minus 10.000 Euro drin stehen. So, und ein Blick auf die Bilanz zeigt, dass sich jetzt hier die Bilanzsumme logischerweise geändert hat. Das Bankguthaben ist jetzt bei 30.000 Euro und die Bilanzsumme stimmen links und rechts nicht überein. Die sind jetzt hier rot geworden, das heißt, da muss man noch was korrigieren. Und klar, wir müssen ja hier noch die 10.000 für die Maschinen eingeben. In die Bilanz haben wir hier 40.000 und kommen nochmal 10.000 dazu. Und dann ist die Bilanzsumme hier wieder im Lot. Wir haben links und rechts den gleichen Betrag. Klar, wir haben hier einen Aktivtausch. Ja, wir haben Bankguthaben und Maschinen äh, praktisch für 10.000 Euro getauscht. Schauen wir uns den zweiten Geschäftsfall noch an. Barabhebung vom Bankkonto. Also klar, da brauchen wir einmal den Kassenbestand und einmal brauchen wir das Bankguthaben. 200 Euro. Abhebung, das heißt, da fließt Geld in die Kasse rein, 200, und vom Bankkonto weg. Ja, schaut wieder links auf die Bilanz, die ändert sich, minus 200, und dann ist die Bilanzsumme hier wieder ausgeglichen. Auch hier ein Aktivtausch. Ja, wozu das Ganze auch? Ihr bekommt dann noch ein Arbeitsblatt, das sollte dann eintragen, wie hat sich denn die Bilanzsumme da verändert, dass man mal guckt, was passiert denn da nicht in der Bilanz, wenn man einige Geschäftsfälle hat, denn... Jetzt gucken wir mal den nächsten Ankauf eines PKW auf Ziel, 12.000 Euro. Wir haben hier Fuhrpack mit 80.000 das also kann natürlich also auch so machen, dass ich hier Fuhrpack eingebe und dann gleich die 12.000 eingebe und dann auf Ziel heißt der gegen Rechnung, das heißt Verbindlichkeiten und jetzt Achtung, die Verbindlichkeiten steigen natürlich auch, wir haben eine Rechnung bekommen. Das heißt, wir haben jetzt zweimal einen positiven Betrag und damit, ja, hier, man sieht steigt die Bilanzsumme. Wir haben eine aktiv passiv mehrung Ja, und das geht dann immer so weiter. Und wie gesagt, jemand Unterricht bekommt dann mehr Geschäftsfälle. Und dann äh, kann man mal beobachten, wie verändert sich denn so die Bilanz, wie ja, welche Bilanzposten werden da oder sind betroffen und, und wie ändert sich denn die Bilanz, wenn man jetzt hier mal 10 Geschäftsfälle uns anschaut.